Wir sind hier! Wir sind laut! Ich bin Zimmermann, ich bin die Sprecherin des Bündnisses nonpok Nein zum Niedersächsischen Polizeigesetz. Mir persönlich sind Bürgerrechte und Menschenrechte sehr wichtig und deshalb waren wir heute auf der Straße. Ich möchte, dass die Polizei raus aus meinem Schatz geht, raus aus meinem Handy, raus aus meinem Computer und der Protest wird weitergehen und dafür kämpfe ich. Mein Name ist Peter Donner, ich bin innenpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und ich bin hier heute mit auf der Demo gegen das Polizeigesetz in Niedersachsen mit ganz, ganz vielen, tausenden Menschen in einem bunten Protest gegen eine Angstpolitik, gegen die massiven Verschärfungen im Sinne der Polizei und für die Freiheit. Ich freue mich, dass das heute so gut gelaufen ist. Mein Name ist Katharina Nokon und ich bin extra aus Berlin hierhin nach Hannover gekommen, in, meine, in mein altes Zuhause Niedersachsen, weil ich äh, mir Sorgen mache. Ich mache mir Sorgen um die neuen Polizeigesetze in zahlreichen Bundesländern, Bayern, Sachsen, NRW, Niedersachsen und Brandenburg, viele, viele mehr. Wir planen eine Verschärfung das ist nicht hinnehmbar. Eine echte Sicherheit die geht nur in Freiheit. Und die geht nur, wenn ich als Bürger meine Abwehrrechte gegen den Staat habe, wenn ich mich gegen Willkür wehren kann. Und dieses Gesetz macht leider das Gegenteil.